Und wenn man sich auch anschaut, was die aktuellen Entwicklungen in der European Open Science Cloud angeht, dann gibt es da Abschätzungen, dass also ungefähr bis zu 500.000 Data Stewards gebraucht werden in Zukunft. Hallo zusammen, mein Name ist Ulrike Ostrowski und ich bin bei ZB Med für die Pressearbeit zuständig. Hier für die Playlist ich führe ich regelmäßig kurze Interviews zu aktuellen Themen von ZB Med und darüber hinaus. Heute habe ich direkt drei Gäste und Gästinnen. Das ist zum einen meine Kollegin Eva Seidelmeier und von der Universitäts- und Stadtbibliothek Fabian Hoffmann und Jens Dirkes. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, der Grund, aus dem ich euch eingeladen habe, das ist ein Projekt, in dem ihr zusammengearbeitet habt, das Projekt heißt DataStew und das war vom BMBF, also dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, finanziert. Jens, kannst du kurz erklären, worum es in DataStew ging? Gerne. Die Digitalisierung der, der Wissenschaft führt in den letzten Jahren dazu, dass ähm, die Forschungsdaten sowohl im Volumen äh, enorm zugenommen haben, als auch, dass die Bedeutung der Forschungsdaten im Forschungsprozess als auch in der Kommunikation der Ergebnisse eine immer größere Rolle einnehmen. Und jetzt ist es so, dass die Forschungsdaten nach den Open Science-Prinzipien äh, ja nachnutzbar, nachvollziehbar und nachnutzbar sein sollen. Man kann sich jetzt an den ähm, sogenannten FAIR-Prinzipien orientieren. Das steht für findable, accessible, interoperable und reusable. Und in diesem Zusammenhang hat sich in den letzten Jahren auch der Begriff ähm, der Data Stewardship etabliert. Insbesondere ist es so, dass wenn man ähm, auf den internationalen Raum schaut, dann ist diese Begrifflichkeit Data Stewardship und Data Stewards schon, ähm, ja, wird schon sehr intensiv benutzt. Und es gibt auch ähm, Data Steward Programme zum Beispiel im europäischen Ausland. Wenn man das allerdings wiederum auf die, auf den deutschen Forschungsraum ähm, mit dem deutschen Forschungsraum vergleicht, dann sehen wir, dass die Landschaft hier doch relativ fragmentiert zu sein scheint. Es gibt Begrifflichkeiten, Forschungsdatenmanagement, Datenmanager, Datenkuratorinnen, also ganze eine ganze Vielfalt, ein Blumenstrauß von Berufsbezeichnungen und Personen, die sich mit dem Thema Forschungsdatenmanagement beschäftigen. Und es stellt sich jetzt die Frage, wie das zusammengeht, wie das zusammenpasst mit dem, mit diesem Begriff der Data Stewardship. Und die Frage ist jetzt auch dann, wo diese Personen verortet sind, wie die, wie diese Aufgaben, die mit Data Stewardship zusammengehen, wie diese ähm, Aufgaben umgesetzt werden. Und das haben wir in dem Projekt Data Stew als Kooperationsprojekt, Projekt zwischen der ZB Med und der USB Köln ähm, umgesetzt. Und wir haben dabei ähm, Neben einer als erstes einmal eine Bestandsaufnahme der der Forschungslandschaft in Deutschland vorgenommen zum Thema Forschungsdatenmanagement und haben daraus dann ähm, ja Handlungsempfehlungen für sowohl die ähm, für die Praxis als auch für die Wissenschaftspolitik insbesondere dann auch für die für die Ausbildung von zukünftigen Generationen von Forschungsdatenmanagerinnen, Data-Stewards entwickelt. Das Projekt ist inzwischen nach äh, zehn Monaten Laufzeit abgeschlossen. Das heißt, es gibt Ergebnisse. Es gibt also neue Erkenntnisse über das Berufsbild Data Steward. Eva, kannst du das Wichtigste kondensiert zusammenfassen? Ja, also das Wichtigste ist wohl, dass man das Data Stewardship nicht allgemeingültig äh, definieren kann. Also es hängt immer stark von den jeweiligen Bedingungen der Einrichtungen ab, an denen das Data Stewardship realisiert wird. Deswegen schlagen wir eine Art Perspektivwechsel vor auf die Bedarfe ähm, der Einrichtungen und äh, schlagen da unterschiedliche Modelle vor, wie Einrichtungen ähm, Data Stewardship bei sich dann auch umsetzen können. Also das heißt, ähm, es gibt natürlich unterschiedliche Einrichtungen. Also eine kleine Fachhochschule hat ein anderes Budget als eine große Universität. Ähm, beide haben noch mal wieder ein anderes disziplinäres Spektrum, ähm, was sie bedienen, und auch einen anderen Anspruch an die äh, an die Forschung, die sie unterstützen wollen, oder ob die Data Stewards dann auch selber wissenschaftlich tätig werden sollen. Und wieder anders sieht das dann bei hochspezialisierten Instituten aus, wie beim Max-Planck-Institut oder bei der Helmholtz-Gesellschaft. Also, das sind die unterschiedlichen Bedarfsszenarien, mit denen wir es im Data Stewardship zu tun haben. Und ähm, vor diesem Hintergrund empfehlen wir ähm, eine, Art, eine Art Baukastensystem. Wir haben da fünf verschiedene Profile definiert von Data Stewards, ähm, die man sich dann entsprechend der Bedarfe zusammenstellen kann. Das ist so, ähm, diese, ähm, ja, diese spezifische Komposition für die jeweilige, äh, für die jeweilige Bedarfslage ist das zentrale Ergebnis, würde ich sagen. Wir haben dann noch ein paar Empfehlungen auch definiert für die jeweiligen Akteure, die im Data Stewardship tätig werden, also für die Hochschulen, die ausbilden, für die äh, Politik und die ähm, Drittmittelförderer, die das dann auch finanzieren und für die Einrichtungen, die das selber bei sich ähm, umsetzen möchten. Die einzelnen ähm, Empfehlungen will ich jetzt ähm, nicht alle vortragen, weil es auch eine Reihe sind. Die könnten Sie dann in unserem Bericht nachlesen, wie auch die einzelnen Profile oder auch die Bedarfsmodelle für die Einrichtungen. Das steht alles in dem in dem Bericht, der ja erschienen ist. Und vielleicht kann ich trotzdem so ein paar Sachen nennen. Also wir wünschen uns eine langfristige Ausrichtung von Data Stewardship. Dafür ist auch ein gewisses Budget notwendig an den Einrichtungen. Das muss aber auch zur Verfügung gestellt werden. Und dann wünschen wir uns auch, dass die Politik nochmal eine quantitative Analyse anstößt, wo dann die unterschiedlichen Profile, die wir benannt haben, dann auch noch mal abgefragt werden, welche Bedarfe es dafür überhaupt gibt. Also zum Beispiel ähm, unser Eindruck war, dass ähm, programmierende Data Stewards, die eng in der Infrastruktur auch ähm, dort ähm, einzelne Informationstools weiterentwickeln und dass solche Data Stewards, die in der Disziplin ähm, spezialisiert sind, dass das diejenigen sind, die am meisten gebraucht werden aktuell, äh, während koordinierende oder ähm, ja etwas mehr generisch arbeitende äh, Data Stewards leichter auszubilden sind und ähm, vielleicht auch in einem anderen Grad gebraucht werden, ähm, als die beiden Erstgenannten. Und das müsste aber nochmal wissenschaftlich abgeklärt werden. Und wenn man das weiß, kann man dann auch äh, zielgenau ähm, die ähm, Studiengangskapazitäten oder die Weiterbildungskapazitäten ausbauen. Und das wäre ein großer Wunsch oder eine Empfehlung, die wir an die einzelnen Akteure auch richten möchten. Ja, das sind ja jetzt sehr konkrete Ergebnisse. Wie geht's denn weiter mit den Erkenntnissen, Fabian? Also wir haben kürzlich unseren Abschlussbericht veröffentlicht. Da kann jeder noch mal ganz genau nachlesen, was unsere Ergebnisse in der Anfassung sind. Als nächstes werden wir einen Vortrag halten beim Bundesministerium für Bildung und Forschung auf einer Veranstaltung für die, für die Datenkompetenzzentren. Darüber haben wir uns sehr gefreut über der Einladung. Ein nächster Schritt wäre dann, dass wir unsere Ergebnisse auch ins Englische übersetzen wollen, damit auch die internationale Forschung an unseren Ergebnissen teilhaben kann. Den vollständigen Bericht finden Sie natürlich in den Shownotes, den verlinke ich Ihnen. Bei euch dreien bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr hier wart und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Einschalten. Tschüss!